Und unser Notfällchen für den Mai ist der Segi, ein recht großer, kompakter Hund, sehr freundlich, ein einer ist nicht als gefährlich eingesprochen, ist auch wirklich sehr nett, aber ist relativ stürmisch noch fünf Jahre ist er alt. Sein Problem ist, ihm wurde nie irgendwas beigebracht. Er wurde sein ganzes Leben lang immer nur umgereicht, hat deshalb nicht wirklich was gelernt. Das kann man aber ändern. Er würde sich gerne an seinem neuen Herrchen, an seinem neuen Frauchen orientieren. Man müsste vielleicht eine Hundeschule besuchen für größere Kinder, wäre geeignet. Eins kann er nicht leiden, ein bisschen Katzen. Aber ansonsten ein toller Hund. Was im Ganzen, wenn Sie sich für ein Sigi interessieren, können Sie ganz gut